Hey Leute, ich stehe gerade in Claw City. Willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir haben letztes Mal gesagt, wir haben ganz viele Bonbons gefarmt und deswegen dürfen unsere Pokémon ein bisschen gepusht werden. Würde will ich nicht haben. Ich gebe dem noch die M. Oh, was ist gerade Level 30? Ups, äh, Horta, dann lernt jetzt noch Verzerrer und die andere. Entfessler, genau. Ist ein Heal oder Damage, das will ich nicht. Finale sicher nicht. Und er wird ein Driftler. Ein Drift-CP. Geil. Gib ihm, Junge. Ich wollte gerade sagen, dann kriegt Velosi nämlich die anderen Bonbons, die M. Aber mal erst 20. <lacht> nice. Phantom, oh, Phantomkraft. Ja, das ist ein Schaufler, der nicht geblockt werden kann. Voll gut, aber ist halt ein Physical. Ah, okay, das ist recht neutral gebaut. Ja, wer braucht schon einen Windstoß? Komm, ich mach mal einen Phantom Force. Nice. Und du kriegst mal 20. Ich hoffe, das übertaktet mich komplett. Nee, okay, das ist voll legit. Stärke? Ist nicht schlecht. Ist ein gutes Step-Punch für 120 dann. Mit normal. Das heißt, er puncht einfach ziemlich alles normal weg. Okay, Bodycheck ist fast nicht mehr. 90. Okay, das ist ungenau. Nee, nee, ich will genau sein, bitte. Ich, ich mag das nicht. Unter 90 Genauigkeit mache ich nicht. Dreschfliegel will ich nicht. Okay, und der entwickelt sich. Geil. Dann würde ich die anderen... Ich will den auf Level 30 machen noch. Da ist, glaube ich, ein guter Schritt. Dann würde ich den noch zwei EMs geben. Ich glaube, das reicht dann. Klammergriff. Oh, wäre schon cool, ne? Hat er was, was ich wegnehmen kann dafür? er ist schon langsam, Gegenstoß wird verdammt gut sein. Nee, scheiß auf Klammergriff, komm. Lieber Pool Damage raushauen. Ist, ist gescheit. Noch zwei Stück. Noch mal drei. So, das reicht. Und ich habe zehn Dynamax-Bonbons. Du bist voll. Heslon wird voll. So. Kurz durch Angriffe durchgehen nochmal, jetzt wo Sachen gelernt werden können. Oh, Prügler hätte ich jetzt voll geil gefunden. Ah ne, Prügler ist nicht so gut. Das war die falsche. Fußkick, hier, guck mal. Hier schwerer das Ziel. Fuß. Big Daddy ist schon recht schwer, meinte ich. Mal kurz das Gewicht gibt es das hier, nee. okay. Ich gucke mal kurz das Gewicht von Costoso nach so Ich habe es vorhin noch gesehen, habe ich das vergessen: 135 Kilo ist nicht schlecht. ne Dankeschön, hast hey, du auf Arschloch. Ah, nee, das Ziel muss schwerer sein? Bin ich dumm? Ja, natürlich bin ich dumm. Ähm, ja gut, dann nehme ich den Wirbler weg, glaube ich. Ah, fehlt hat Fähigkeit Tollpatsch. Nein, da kann keine Items halten, ne? Bodypress wäre auch interessant. Nee, nee, mache ich nicht. Drachenklaue. Geil, rein damit. Ich lerne damit jetzt alles. Ist mir egal. Scheiß auf Gegenstoß, dem Fall nehmen wir noch Drachenklaue mit. Okay, jetzt muss ich kurz Tollpatch schließen. Ich glaube, der kann die Items nicht usen. Aber ich glaube, Perma-Items gehen, ne? Das Pokémon kann keine getragenen Items verwenden, aber Perma-Items wie Expertengurt müssten eigentlich gehen. Ich muss das nachlesen. Ich, ich will da nicht falsch. Pokémon mit dieser Fähigkeit ernehmen Effekte von getragenen Items im Kampf nicht wahr. Sie profitieren auch nicht von Items wie Überreste. Können nicht geschleudert werden. Okay. Glück sei Eisenkugel Münzamuletten zu funkti ne, funktionieren auf Kostoso, aber der Expertengurt nicht. Das Münzamulett zum Beispiel auch. Ja, scheiße. Okay, ich gehe kurz heilen. Ich habe ein paar Raids gemacht, das heißt ein paar AP sind verbraucht worden. Und wir lösen unser Event aus. Liga-Präsident Rose, gestatten Sie mir einen Bericht zu starten? Meine Mission Wunschsterne und Ohren zusammen schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Betis. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge-Präsident Rose verdankst. Sorry. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet, nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galas. Und Galar braucht nicht nur Wunschsterne. Galar braucht auch einen starken Trainer. Einen Trainer, der dem Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Riga-Präsident Rose. Eines der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gewonnen. Der Kampf ließ keine Zweifel an meine Überlegenheit. da hat jetzt schon zweimal auf die Schnauze gegeben, du Mixer. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena-Challenge sehen. Bitte, es gibt etwas, ja was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Na, Adi, ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätsel rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den dynamics beltern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als nur Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die energieversorgende Kalaregion zeigen. Bitte folge mir. Jetzt kommen wir in ein Kraftwerk. Ui... Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen, da stehen alle wichtigen Infos. Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des chlor absorbiert Energie. Dieser wird dann im unterirdischen Energiewerk für Strom für die ganze Galarregion umgewandelt. Das ist recht basic eigentlich. Wir alle verbauen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten, und zwar Energien in unterschiedlichen Formen, Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern mit Hilfe der Energie der Wunschsterne des Lebens zu erreichen. Oh, ich würde ja gerne noch ein bisschen weiter planen, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Erken mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du das nächstes zur Schatzkammer gehst. Ah, die in Richtung von Route 6, also links. Balduin! Du geiles Sau. Level 1, wow. Also wenn ich ein Level 60 Team habe, kann ich Level 10 Pokémon Easy fangen und so. Sonst nicht. <lacht> Die ist links, das weiß ich. Und da gibt es auch drei Pokémon Center, weil das diese Stadt ist, oder nicht? Ich muss mich nochmal kurz umgucken, aber nein, wollte ich nicht. Doch, warte mal, das wollte ich, genau. Das war... War das hier? Ich weiß nicht, wo ich mein Profil ändern kann. <lacht> mein Team. Das macht weh. In irgendeinem Haus kriege ich noch Items. Sie lebt mit Micros zusammen. Was das hier? Ja, genau. Ja, dann fang an. Das Sonnenlicht stark ist, werden Feuer stärker, Wasser schwächer. Pokémon können nicht eingefroren werden. Gefrorene tauchen wieder auf. Solarstrahl kann sofort eingesetzt werden. Und Synthese wird stärker. Genauigkeit von Donner und Orkan sinkt noch weiter, das ist kacke. So, wir kriegen dafür einen Heißblock der dafür sorgt, dass wenn wir einen Sonntag einsetzen, das 8 Runden statt 5 Runden hält, da gibt es jeden Tag einen neuen Block. Ähm, wir kriegen einmal Heiß, Frost und Sandsturm. Jupp, cool. Der Pokémon-Typ im Center, also der Typen Pokémon-Sensor. Ja, es gibt ja jemanden, den ich mag und ich habe ihm einen Brief geschrieben, würde es ihn für mich überbringen, klar. Dann vertraue ich dir mal meinen Brief an. Zu franken Fairbelly. Oh, ich kenne die Geschichte. Ähm, auf Angriffe passieren, das ist sehr gut. Ja, dieser Brief geht an einen alten Mann, der schon Jahre keinen Kontakt mehr hatte mit einer Person und danach ist das kleine Mädchen, glaube ich, weg. Also, es ist so wie ein Geist, der sich verabschieden will. Mäßig Lord, glaube ich. Voll cool. Deswegen auch der vergilbte Brief. Ich finde das voll schön. Also, wirklich. Ich habe das am Anfang nicht ganz verstanden, aber gleich wie das Knapfel, das man einem Typen bringen kann. Ja, Tauchwerde-Timerball ist halt auch gut. Ne? Den brauche ich eigentlich nie. Den werde ich einfach nicht brauchen. Den auch nicht mehr. Das auch nicht. den jetzt auch nicht für PvP. Man kann Stahlattacken erhöhen, ne? Ist gut. Sankt den Init-Wert ist für ein bestimmtes Team gut vielleicht. Die Item kann ich vielleicht brauchen, mal schauen. Die behalte ich und dann zu den Attacken. Seitentausch werde ich nie spielen, das weiß ich jetzt schon. Giftspitzen kann ich nicht spielen, weiß ich jetzt schon. Triple ist super, die behalte ich mal. Dann verkaufe ich hier mal Items, dass ich von jeder eine habe, weil wir kommen bald in die Stadt, wo ich die für viel Geld verkaufen kann. Dass ich behalte von jedem mal eins, einfach... Damit, wenn er mich nach einem bestimmten Item fragt, ich die auch habe. Ne? So, einfach, dass ich das habe. Und die Kochrezepte brauche ich auch nicht. So. Jetzt kann ich nichts kaufen. Genau, du warst der Falsche. Aber danke. Passt. Geheilt habe ich schon. Soll ich die Jobs kurz abbrechen? Ich breche die kurz ab, dass ich die Pokémon freilassen kann. Tut mir sehr leid, aber ja. So, ich habe mich entschieden, ich mache das jetzt so. <lacht> Weil die EP, die sie bekommen, bringt eh nichts. Ich habe keinen Richter, ich kann nicht mal gucken, ob die gut sind. Fuck. Also ich weiß, dass Evoli, also Flauschi und Pika hatten einen 6DV-Wert. Da waren alle mehr Werte auf sensationell. Evoli hat es noch. Also wenn Evoli bis zum Schluss überlebt, würde ich euch das sogar noch zeigen. Aber dafür müsste ich den Kampfturm dann machen. Für Level 3. Das kriege ich sogar hin, glaube ich, normalerweise. Mit nicht gezüchteten Pokémon halt. Das ist ein bisschen schwieriger, aber es ist machbar. Weil ich will die Fähigkeit von Costoso wechseln. Na, die läuft es so, wie es aussieht. ist du fleißig Gordon. Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hop los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, jetzt er kreidebleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus Haut ihrem Himmel entschuldigt, ohne mir was zu sagen. Für was? Ich dachte mir, dazu, was seine Revanne weiß wirklich Bescheid. Hat er einen Kampf verloren? Ja, er gegen Bethes verloren. Ein Kampf zu verlieren tut weh, das ist völlig normal. Man muss an seinen Fehlern lernen und eine neue Stärke aus ihnen ziehen. Wenn Hop das gelingt, hat er das Zeug dazu, ein richtig guter Trainer zu werden. Hop ist kein guter Trainer, Hop ist scheiße. Hop, muss hier los. Wenn ich zu spät bis zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Wenn ich nur wüsste, wo es lang geht. Äh, ich wurde schon mal hier, bist ich bei meinem großen Rival Roy vorbeizuschauen. Da wird die letzte Hürde sein im Champing-Ding, bla bla. Vor der Schatzkammer in Route 6 treffe ich ihn an, da gehen wir jetzt hin. Falsche Richtung, du Depp. Hm, ja, stimmt, das ist ein Café. Wollen wir? Einfach Brute-Force und alles rein. Flausch und Frosty als opening. Nein. Ich mach Frosty und Scream. Ist halt immer noch alles Risiko, ne? Gifte sind ja beide Feen. Ich jage mal gegen Pokusan. Oh, das Tank hier ist fuck. Oh, zum Glück nicht gegen Frosty. Frosty war weg gewesen. Muss Frosty rausnehmen. <lacht> Scheiße. Hätte mich jetzt Dozent angeschissen, weil ich schon wieder was verloren hätte. Flauschi kann das besser. Und Sabayon kriegt einen Gift Punch. Richtig Gift in die Fresse, Junge. Alter, die sind stark mit Level 37, klar, aber trotzdem. Da Fug. Zum Glück habe ich Scream, da würde sonst würde ich hart kassieren. Scream ist so mein MVP momentan im Team. Den darf ich nicht verlieren, sonst habe ich ein Problem. Nope. Ja, was super danke. es mein Team auseinandergenommen. Eine Tasse Granbull Kaffee. Okay, sie haben es doch ein bisschen gemacht. Ich weiß, ich werde einige Items und so übersehen. Na, ah, wieso? Ich habe nach unten gedrückt. Leck mich. Ich werde einige Items so übersehen, aber das ist okay. Hallo, ich würde gerne mal schauen, was ihr so habt. bleib bei meinem jetzigen, ich mag den Igel nämlich. Die sind cool, die gefallen mir echt. Achso, das sind Trainingshosen. Ah, hier sind die Röcke. Nicht die, die ich wollte. Overnies sieht man eh nicht, Schuhe gibt's nicht. Jetzt Rucksäcke. Oh die Hüte sind cool, ne? Jetzt müsste ich schon fast diesen anziehen. Ja, ich ziehe mir den an. Brillen will ich immer noch nicht haben. Gefällt mir irgendwie einfach nicht. Handschuh gibt's nicht. Fuck. Okay, ich muss kurz meinen Hut wechseln. Der weiße ist cool, aber ich würde gerne den grünen anziehen. Ich habe nichts gegen das Strickbarett, aber... So. Handschuhe gibt es halt immer noch nicht. Das ist ein bisschen doof. Die Frisur lasse ich. Ich finde die Frisur mega gemütlich. Die würde ich immer machen, wenn ich kann. So also egal, welchen Spielstand die Frisur bleibt. Kleider werde ich wechseln vielleicht. Die Frisur bleibt. Ich habe mich umgeschaut für sein Date, aber ich finde sein Date nichts. Nirgends. Ich habe das wirklich schon ein paar mal probiert, aber seine Dates sind nie um... irgendwo existent. <lacht> ganz komisch. Ich verschiebe mal kurz alles auf Box 1, sonst... ich noch die Krise... Ich bin da ganz schlimm. Das kurz... Ich mache das jetzt ganz faul. Das nach unten, die zwei dahin. So ich nehme ich die Reihenfolge wieder. Und Hawkeye wäre der nächste. Also in Theorie. Und die Schatzkammer ist dann da links. Da unten bekomme ich einen Toke Kiss Bei der da. Antokapie, nicht Tokikis. Gegen Toxel. Und da unten komme ich erst, hin, wenn ich Champ bin, dann später. Nein, danke. Okay. Äh, okay, dann ist es weiter rechts noch. Irgendwo gibt es nämlich einen Ort, wo man nur hinkommt, wenn man Champ ist, und dann kriegt man deine Themen nochmal. Yo, Roy. Hey, du bist einer dieser beiden Trainer, den Deli dann eine Empfehlung geschrieben hat. Und der Name ist, Moment, ich hab's gleich. Schnell Facebook checken. Ah, die, genau, das war's. Dir scheint großes Potenzial in um dir zu sehen. Dann hast du sicher einiges auf dem Kasten. Wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal sieben Orden. Tja, das weiß ich selbst. Ah, du bist also gar nicht wegen mir hier, sondern wegen der Schatzkammer. Gute Idee, ein Blick in die Vergangenheit Galas kann ich schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt, wie eifrig du bist. Komm, mir nach. Ich will eigentlich Sanja treffen. Okay. Ja. Hier nehmen. das ist meine Liga-Karte. Roy, der Drachentyp, der mal nicht in den Top 4 steht, sondern als Top 8, also in den Ar 8 Arenentypen ist. Zur Schatzkammer geht es die Treppe rauf. Ich mag das Design, das, äh, das Prinzip, wie sie die Top 4 übrigens ersetzt haben. Weil es gibt halt diese 8 Arena-Leiter, normalerweise gibt es dann die Top 4, die einfach so useless sind. Und hier sind sie halt nicht useless. Obwohl man nicht mal gegen alle kämpfen darf. Das wäre mega böse und Boss-Rush-Mode, wo man einfach Boss an Boss an Boss an Boss klatschen muss. Zwischendurch halt geheilt vielleicht aber. Die Legende. Ah, da bist du ja. Schau mal, das ist nicht unglaublich. Auf diesen Wandteppichen hier sind Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachten. Und hier bricht Unheil über das Land herein. Die beiden Jünglinge sehen verzweifelt aus. Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, die dem Unheil irgendwie Einhalt gebieten. Und dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Diese diese Wandteppiche erzählen, wie das Königreich von Galar gegründet wurde. Aber sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf den Wandteppichen nicht irgendwas aufgefallen? Ich dachte es gab nur einen Helden. Ja, das dachte ich auch. In diesem Hotel in Ancient Sith stand nur eine einzige Heldenstatue.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 Ja, das mit der finsteren Nacht ist tatsächlich, Ich muss sagen, die Legende finde ich verdammt interessant. Ich finde es lustig, dass ich Musik rumfahren kann übrigens. Ähm, das mit der Legende ist cool gemacht. Ich werde nicht mehr darüber sagen, falls es nicht wisst, aber... Na, wir haben dir die Wandteppich mit den Helden Galas gefangen. Hier gibt es in Galas zwar keine Helden mehr, aber Delion kommt dem Ganzen als Champ vielleicht noch im nächsten. Wo wir gerade von ihm reden? Adi, wenn du wirklich vorhast, dem Superstar Delion zu schlagen, liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge da als nächstes Route 6 nach Passberg und trainiere unterwegs, dass das Zeug hält. Ja. Route 6 wird lustig. Hallo? Okay. Wem winkst du? Na, wie auch immer. Egal. Okay, seid ihr alle ready? Okay, die Zeichnung ist süß, damit den Dick das in der Höhle drin. Ich check nach Federn, Moment. Was für ein süßes Langer. Schau dir nur seine niedlichen Mythenäugler an. Wir sind deine größten Fans, Sadanga. Da kannst du dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier feinheier machen kannst. Dürft ihr eben mal halt durch, ich bin auch ganz leise, damit euch ein Pokémon nicht aufwacht. Aber ja, doch bitte, Sir. Das sind solche Flachpfeifen, ganz ehrlich. Ich skipp die jetzt. Die wollen mich aufhalten, Hopp kommt und sagt, Joa, komm, wir verprügeln jetzt. Und er schreit und fickt uns alle an, und die die, die andere auch. und Jetzt gibt's die Schlägerei. So, tada. So einfach ist es. Ist der Langer wacht nachher auf, verpisst sich. Ich weiß, harter Spoiler. Mega übertrieben. Aber so gut. Frosty! Und plötzlich zieht das Level extrem an. Also Level 29 plötzlich ist schon ein rechter, Sorry, ein rechter Sprung nach oben. Und damit sollte ich eigentlich schneller sein, hoffentlich. Frosty Kick, Gift Damage, ich weiß. Zwar harten Gift Damage, Spack. Ja, okay, Geradax, Level 30 schon. Der ist recht schnell, ich hoffe, die Lawine überrennt ihn. Sonst muss ich raus mit dem. Ja, ich muss raus mit Frosty, der stirbt sonst. Kann ich ihn reinschicken? Das Problem ist, der hat ein Nachthieb, das heißt, ich kann Hessler nicht reinschicken und Float hier auch nicht. Ich nehme einfach das Scream. Scream ist immer gut. So mein To-Go, wenn ich nicht weiß, was ich sonst nehme, nämlich Scream. Ja, mach meinen Angriff kleiner, ist mir egal. So, dann sind sie mal wieder still. Achso, Hopp hat verloren, stimmt. Ich finde es das cool, dass ich den Flottball von Frosty in der Hand habe direkt. Das ist. der Teil, aber cool. Äh, ich muss raus direkt. Frosty ist vergiftet. Ich könnte in Big Daddy reingehen mit dem Punch, aber. Hm. Gewissheit macht jetzt mehr Schaden, weil ich einen Angriff gezündet habe, glaube ich. Ja, Reflex ist echt stark. Jetzt muss ich gucken, dass ich das behalte, vielleicht. Vielleicht eher mal was opfern dafür. So, das, das klingt mega böse. Sonst das heißt, verpissen sie sich, Salanga wacht auf und fährt davon. Du und Galatine sind ein Wahnsinns-Team, äh, ich hab wieder verkackt. Peter hat ihn fertig gemacht, er ist jetzt voll traurig deswegen und es kackt ihn an. Verstehen, verständlich. Weil er am Ende da und sagt, er ist eine Schade wie sein Bruder, ist voll kacke und er will nicht, dass Delions Ruf kaputt geht. Und jetzt muss er nochmal drüber nachdenken, ob er noch die Karriere als Trainer einschlagen will. Solange es süß. Irgendwie. Okay, und jetzt kommt die Papella. Das ist äh, die Arenaleiterin der Feen. Und da gehen wir jetzt hin. Nachher. Zuerst Kampf. Ich muss kurz heilen gehen. Meine Center ist direkt um die Ecke da, da gehe ich jetzt nicht extra Items verschwenden. Aber ich glaube, hier durchqueren zwei Routen. Einmal die Route selbst und einmal in der Ruine. Bis wir dann in... Nicht Passback stehen. Oder was Passback? Ich müsste mal schauen. Ich fang mega viel mit diesem flott <lacht> Die sind dann gut, ne? Okay, jetzt mag ich mein Design echt vom Charakter langsam. Ich glaub, spätestens wenn wir Urshifu haben, würde ihr mein Design eh sehen vom anderen Charakter, weil ich kurz rüber trade. Ich keine Lust hab, hier ewig Bonbons zu farmen für, die, für das DLC. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Sie wollen spielen und ich muss auf den Klo. Was ist denn los heute? Okay, ich spiele recht langsam, seit ich letztes Mal auf dem Klo war. Ich mache mich kurz ab. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wir legen los. Gegen ein pp Okay, das wird interessant. Ich gebe meinen Eissturm ab. Das Vieh ist langsam. Also es wird dann noch langsamer, aber ja. Oh, fuck, da kann alles einsetzen. Wenn ich Pech habe, ist es weg. Ja, okay, ich bin weg. Er hat zum Glück keinen Angriff. Ein Triple-Hit muss drin sein. Jawohl. Ich glaube, es geht im Item, das dafür sorgt, dass diese immer maximal fünfmal... Oder das war eine Fähigkeit, das kann auch sein. Es gibt irgendwas, was dafür sorgt, dass diese Attacken immer fünfmal treffen... Kann aber sein, dass es eine Fähigkeit ist. Das Problem ist, es kann so random böse kommen. Ich bin gerade gucken, welche Boni Hagel schon wieder geben. Aroa-Schleier kann erfolgreich. Achso, nur Aroa-Schleier. Blizzard bekommt, das wusste ich. Okay, da hat es sonst keine Effekte. Ich glaube Sandwirbel war das dann, wo die Genauigkeit nochmal gesenkt wird. Ich müsste das nochmal kurz lesen. Wo ist Sandwirbel dann bitte? Ah, Sandsturm. Äh, Pokémon von Gestein bekommen Defense um 50% erhöht. Und Stärke der Irgendwo war das auch mit Genauigkeit, dass gesenkt wird. Vielleicht ist es nicht mehr. Okay. Auch gut. Nein, Floaty, du darfst dich nicht sprengen. Letzter Boss einmal. Ah ja, übrigens, kein Meisterball. Wichtig. Natürlich, alle Legendaries ohne Meisterball. Hallo, wie sieht ich denn sonst aus? Random Spawn? Nein, kein Makabaya. Ich bräuchte einen legiten Random Spawn wie den da. auch gut, jetzt habe ich einen Sandsturm und einen Eissturm-Pokémon. Also ein Hagel-Pokémon. Vorausgesetzt, ich kann es fangen. Und es tötet mich nicht, sonst habe ich nur noch einen Sandsturm. So, so lange jetzt darfst du aber nicht mehr... Das ist die Fähigkeit von ihm, wenn es gehittet wird, gibt es einen Sandsturm. Oh, es kann sein, dass Frosty weg ist. Oh nein, so wirklich. Superball! Du schaffst, Superball, los! Jawohl, jawohl. Jawohl! Boah, jetzt bin ich gerade ein bisschen happy. Yeah, Salanga. Ich weiß im Fall nicht, wie lange ich die Folgen... Ich wusste am Anfang einfach nicht, ich habe einfach laufen gelassen, ich komme jetzt auf eine Stunde etwa pro Folge. Ich finde das voll easy, das habe ich bei, mir, äh, bei Assassin's Creed auch gemacht, weil zeitlich, wenn ich das in 20-30 Minuten packen würde, geht es einfach ewig. Ich bin jetzt schon bei 13 Folgen mit einer Stunde, ne? Wenn ich das jetzt noch in eine halbe Stunden packen würde, dann geht es einfach gar nicht mehr vorbei. Deswegen mache ich das ein bisschen länger. Ich habe es ja lange nicht umbenannt. ne? Das ist meine Sandy. Ich weiß nicht, wie ich den nennen soll. Was habe ich denn für Zeit? Boah, ich habe vor drei Stunden angefangen erst. Geht ja voll klar. Ich muss noch heilen. Was habe ich für eine Attacke bekommen? Charme. Nee, danke. Muskelband. Wäre ganz geil, wenn Big Daddy Items halten könnte. Nicht wahr, Big Danny? Boah, Pizza PC gibt gerade alles. Ja, dann doch schon die ganze Zeit mit auf. Das ist das Problem. vielleicht mal... Uh, ja, Zeit für als ich okay. Edward und Gabriela schicken Pokémon in den Kampf. Ich schicke Frosty und Scream. Ich ein Hailstorm loslassen. Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Können wir Float hier reinschicken. Ich meine... Why not? Ähm... Takatic kriegt einen Next Strike ab, aber ich will nicht, dass der Sound-Attacken hat. Hat wahrscheinlich nicht viele, aber... So hatte ich ein bisschen Glück mit Floaty, ne? Achso, wenn das Item von ihm benutzt wird, er wird seine Init, aber ich kann Spitzerschnabel nicht usen. Fuck. Ja, ich muss eine Bäre auf dem geben in dem Fall. Wo ist der Hür? Angriff oder Spezialangriff? Ich muss das in meinen Teams echt anschauen. Spezialangriff, ein bisschen. Okay, dann Minus auf Angriff, sonst wäre es ziemlich neutral. Das heißt, der Spukball hittet härter um, und Gifty, weil Tokedick ist eine Fee. Wäre vielleicht in der ersten Runde auch schon gescheiter gewesen, aber egal. Was eben ist Fun Fact, das habe ich mal rausgefunden, wenn äh, Drifton jetzt ein Level-Up machen würde, weil Riffex ein Pokémon gekillt hat. Ich mit meinem Level Up eine Attacke lerne und Spukball überschreibe, hat Drift Cepeli keinen Angriff mehr, weil er die Attacke, die er eingesetzt hat, nicht kennt. Ich fühle das voll interessant. Habe ich nicht gewusst am Anfang, habe ich mal ausprobiert, weil es mich wundert. Also, ich weiß nicht, ob es in Gen 8 immer noch so ist. Ich habe es, glaube ich, in Gen 6 zuletzt ausprobiert. Gen 7, bin ich davon ausgegangen, dass es gleich ist, aber... Weil es wäre dann doof gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja, du kannst die Attacke nicht verlieren, weil du sie gerade einsetzt. Das wäre voll bescheuert gewesen. Und so haben sie halt dafür gesorgt, dass man das noch machen kann. Äh, die wollte ich eigentlich nicht haben, aber ich glaube, ich habe da noch meine alte Kappe drauf, ne? Ich müsste die mal aktualisieren. Ich muss die mal aktualisieren! <lacht> Habe ich immer nein gesagt? Whoops. Na du. Ah ja, Fossil-Pokémon offensichtlich mache ich nicht. Einfach mal so nebenbei noch erwähnt. Backpackerin Jana setzt Karadonis ein. Karadonis ist mit Typ Kampf natürlich im Vorteil von gegen Typ Eis und deswegen betritt Floaty das Spielfeld, glaube ich. Ja, weil Floaty ist ein Geist, der leider keine Flugattacke kann. Noch nicht. Komm noch. Okay, hat der Windstoß gekommen. Die schwächste Flugattacke in dem Pixar. I give you a Spuk mal. Das soll treffen, weil das ist Kampf. ne? Nur normales Immun gegen Geist. Boom. Mhm. Cool, deine Angriffe werden stärker, die nicht treffen können, weil ich ein Geist bin. Was eigentlich voll lustig ist, weil es einfach ein Luftballon ist, aber es ist ein Geist. Okay, der kann jetzt nichts mehr machen, außer sich pushen. P pushen. Ich habe ganz am einfach mal ein Zwerlicht verhauen und hätte es fast gefangen in der Naturzone, dann hätte ich ein Bizarro-Raum-Team gemacht, mal nebenbei. Dann wäre Big Daddy halt voll geil gewesen, Floaty, eventuell auch Frosty, glaube ich sicher. Da wäre ich einfach random mit Bizarro aufgetaucht in das Story-Team. Das wäre voll lustig gewesen, so ein evolid zwirr Das wäre schon Party gewesen hier. Ja, ich mache die Fossilien nicht. Ich werde die verkaufen. Alles für Cash. Normalerweise würde ich die machen. Ich habe die alle machen müssen für den Living Dex. Das war mega mühsam. Ich musste dann zwei Fossilienarten von jedem rübertauschen. Ja, die will nur campen. Die ist nur für Fossilien hier. Dann dachte ich am Anfang, ja, dann kann man mischen, was man will, und dann gibt's halt 4 auf 4, 16 Versionen. Ne, es gibt 4, und man muss immer eines von dieser und eines von anderen Gen nehmen. Man kriegt 4 Fossilien insgesamt, von jeder Gen 2. Und man kann nicht, äh, eine, es gibt keine Fossilienfusion, die aus zwei Fossilien derselben Gen bestehen. Das war dann irgendwie sehr mühsam. Ich habe jetzt keine normale Tacke mehr drauf. <lacht> Scheiße. Ja, nächstes Mal fliegt dann Stern... äh, fliegt dann... ...Dingens halt weg, ne? Das wird verkauft. Hey du, ein kampfstarkes Model. So, so. Käfer. Eigentlich wäre das voll gut. Jetzt muss ich nur meinen Hagelsturm durchbringen. Weil unter Sonne macht Hagel... Also machen Eisattacken weniger Damage. Die Wüste ist echt scheiße für Frosty jetzt gerade. Ich weiß immer noch nicht, wie Frosty spielt. Ich hab's voll verkackt, irgendwie. Spezialangriff, okay. Oh, und wie Spezialangriff unterdessen. Das heißt Eissturm. Lawine ist gar nicht so gut. Eigentlich ist Eissturm die beste Attacke, die er kann. Mit seinen Angriffswerten verglichen. Aber was übrigens auch cool ist in Gen 8, man hat die Ausweichswerte und Genauigkeitswerte offen. Das waren immer bis jetzt Hidden ähm, Anzeigen. Müsste das nicht sehr effektiv sein gegen Käfer? Gift macht das doch nicht schwach. Ich weiß nicht. Egal. Äh, auf jeden Fall, dass man hier Genauigkeiten wird, auch sieht. Finde ich super. Also wirklich. Bin ich ein Fan von. Und mein ganzes Ökosystem geht gerade an Arsch, weil ich Hagelsturm gemacht habe. <lacht> ja, leider habe ich die Fähigkeit Hagelalarm nicht auf Frosty. Das wäre noch cool gewesen. Kann man vielleicht ändern. Mal schauen, vielleicht, wenn ich eine Fähigkeitskapsel finde. Ich werde nicht extra dafür farmen, wahrscheinlich. Ich will den. Fuck. Äh, den Bewerter will ich haben. Okay, jetzt ist die Frage: nämlich Flauschi oder Big Daddy? Sagen wir die Werte bitte: 45 und 61. Aber das Vier ist halt mega leicht, das heißt Fußkick wird nicht viel machen. Schmeiß mal Flausch hier rein. Mit Schaufler. Ach, ich dachte, Stahl ist immun gegen Hagel ja also nur gegen Sandsturm, stimmt. Sandsturm ist immun auf Stahl, Boden und, äh, Gestein. Ja, und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Das war so knapp. Spukball auf den Flausch ist eigentlich nur so ein Ausweg Ding, weil die Angriffswerte sind nicht so dafür gemacht. Alles klar. Ich genau mal angefangen die Federn zu verteilen eigentlich. Bin ich zu viel runter, ne? Ah, ne, hier komme ich wieder hoch. Sehr gut. Irgendwo gibt es noch ein Item hier unten, das will ich haben, dann gehe ich weiter. Useless. Okay, Floaty ist recht schnell. Ich dachte, das langsam, aber umso besser. Oh, jetzt will ich will wissen, was die Attacke macht. <lacht> ich kenne die nicht. Pokewiki. Berg. Sturm. True Test und Pinsie sind es Spezialattacke. Verursacht Schaden zählt immer ein Volltreffer aus, wenn es Kampfpanzer oder Panzerhaut hat oder die Attac Attacke Beschwörung eingesetzt wurde, also gegen Volltreffer. Als normale Attacke. Jetzt hatte ich gerade Angst. Jogi okay, Stärke 40. Volltreffer macht Stärke 80. Ah, abgehen 660. Also 60, 120 plus Stabs sind 180 Stärke. Nice. Er wird noch nicht Gelatropo, er wird Gelatwino. Ah, noch Gelatropo ist die mit dem Gelatwino, das, das Doppeleis. Ich frag mich wieso, aber naja. Äh, die ist besiegt, dann heißt ich, ich kann noch ein bisschen Bären schütteln. Mike, Mike. Nochmal. Noch einmal. Ist gut, sechsmal reicht. <lacht> Eigentlich lege ich es immer auf den Kampf an, aber. Item, Item, Item, da. Stahlflügel! Jetzt wo Batman tot ist, natürlich. Aber kann. Es gibt sehr komische Pokémon, die Stahlflügel lernen kann. das weiß Können, das weiß ich. Können, das weiß ich. Ja, okay, das sind Themen-TP-Unterschiede. Versteckt, super. Diesen Hinweis sollte man früher einbauen und offener, weil ich kenn's. Logisch, ich kenn das Zeug, aber für neuere Spieler wäre das echt ein guter Hinweis, vom Anfang an eigentlich. Also spätestens nach zwei Arenen oder so mal offen ein Schild hinzustellen. Egal. Äh, wo war das jetzt? Stahlflügel, okay, da kann es nicht lernen. Die Hoffnung war da, dass sieht das kann... Ich muss mal gucken, wie in der Flugattacke endlich für den. Frosty müsste jetzt langsam bulky werden. Und vor allem dürfen Lawine und Eissperr langsam mal weg, endlich. Der ist auch, der geht jetzt langsam Richtung Spezialangriff, das heißt die drei Attacken hier sind gar nicht mehr so gut. Wobei sein Angriff besser ist, natürlich. Der wäre eigentlich ausgeglichen, wenn das Wesen nicht verkackt hätte. Wobei, die Wesen kann man ändern, irgendwie. Für die Minzen. Der geht auf ein Physical, das heißt, Spukball ist super optimal. Er ist machbar, aber nicht ganz so gut. Und bei dem ist Gegenstoß halt scheiße jetzt. Alles andere ist okay, Gegenstoß ist scheiße. Der ist offensichtlich, ich meine, den kennt man. Und er kriegt einen Push auf Angriff. Wie geil, das Wesen ist perfekt. Ja, das ist offensichtlich, wie man den spielt. Also, wenn man Kostoso auf Spezial spielen will, dann go home. Bitte. Mein Big Daddy. Dann ne senior statue Ich finde die voll süß. Ich mag die Statue. Marvin, der Künstler. Mit Visenior. Schmeißen Smogon raus. Okay. Smogon hat Schwebe, dass das Boden funktioniert. nicht. Ich weiß nie, was gegen Gift geht. Die Fähigkeit ist von... Ihm geblockt. Also ohne Scheiße. Ich weiß immer, Boden geht gegen Gift. Und Vicky sagt Psycho. Boah, zum Glück, okay. Vicky sagt Psycho geht auch. Oh, scheiß, ich vergesse es wirklich immer. Warte mal, da war, glaube ich, kann... habe ich was Falsches geguckt? Ah, nee, nee, Käfer war mal in Gen 1 doppelt. und In Gen 1 und 2 ist... Frosty ist weg. Toll. Stimmt, der kann ja Stein, ein Stein ist effektiv. Oh, ich hasse die typen besten wirkung gerade richtig hart. Kick den mal in die Fresse, Pokostoso bitte. Scheiße, Frosty ist tot. Scheiße. Jetzt habe ich mich richtig daran gewöhnt, mit Frosty zu spielen alles. Danke Mogelbaum. Fuck. Das macht weh, ne? Ich hoffe man merkt es. Ich kann einfach gar nichts Potroglum, das ist mein nächstes Pokémon dann. Toll! Ich geh jetzt der Reihenfolge nach. ich habe ein Coverage gegen Drache, habe ich auf Big Daddy aus irgendeinem Grund. Weil ich bräuchte schon einen Eistypen typen aber der kann halt nur alles über TMs lernen, ne? Ja, dann machen wir das halt. 28 Länder glaubt eine Attacke und danach ist nur noch Hypotheams. Na gut, also machen wir das. Dass wir die nicht ansatzweise hoch genug bringen. Ja, hier nimm. Wie ist Portugal aufgebaut? Physisch oder spezial? Das weiß ich nicht. Ausgeglichen. Wiki. <lacht> okay, das Pokémon kann ich einschlafen. Das ist wenigstens etwas. Portugal. Pokémon. Nicht Pokémon Go, aber fast. Statuswerte. Angriff. Okay, schon ein bisschen mehr ein Spezialangriff. Der hat einen 65er... Ja okay, der hat eine mega scheiße Base-Stat. 330 Base-Werte. Kacke. <lacht> Sorry. Botoglyph scheiße. Ich muss den halt jetzt machen, trotzdem. Ach, der kann Seedbomb. Das ist schon mal was. Okay, der lernt gute Attacken. Der lernt verdammt gute Attacken. Nice. Hat er immer noch Geschenk drauf? Aber naja, ja, kann man nicht machen, aber... Nice. Und wenn er dann noch die Flugattacke lernt mit Level 28, dann ist Geschenk nämlich auch weg. Cool. Ja, ich werde äh, offline noch ein bisschen raiden dann. Aber zuerst machen wir jetzt noch eine Pause. Mit der Folge, besser gesagt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Martin. Alles gut mit Zucker. Cheerio!